Je mehr Leute Bus und Bahn fahren, desto mehr Platz ist in der Stadt. Du kannst also viel entspannter die Straße überqueren oder mit dem Fahrrad vorwärts kommen. Die Unfallgefahr sinkt, die Luft wird besser und davon profitierst auch du.